Das hier ist eine typische Drogerie, wie wir sie überall in Deutschland finden, auch größtenteils in Europa. In der Drogerie findet man jede Menge Duschgel, Zahnpasta, Shampoo, Waschmittel, Deo und was sonst noch alles da reingehört. Ich behaupte jetzt, diese Drogerie ist ein wunderbares Beispiel für die Ignoranz und die Arroganz des Menschen. Und wenn es euch jetzt schon in den Fingern kribbelt und ihr gerne einen Kommentar hinterlassen möchtet, dann abonniert bitte auch den Kanal. Dann habt ihr jedes Mal ein aktuelles Video von mir, das ihr sofort kommentieren könnt ihr könnt sofort mit mir zusammen diskutieren. Wenn wir uns einen Drogeriemarkt mal zusammen anschauen, dann fällt uns ganz schnell auf, dass wir alles in zigfacher Ausführung vorfinden. Es gibt nicht das eine Waschmittel, es gibt nicht das eine Deo, sondern es gibt eine Riesenauswahl. Und das ist natürlich nicht schlecht, weil wir sind ja unterschiedliche Menschen und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Dann ist es ja eigentlich super... Ähm, wenn wir 20 deo düfte haben und jeder findet dann den passenden Duft für sich. Ich sage aber, das ist absoluter Blödsinn. Wir könnten von heute auf morgen die Hälfte der Produkte in so einem Drogeriemarkt streichen und niemand müsste drunter leiden. Keiner wäre dann irgendwie in seiner Freiheit eingeschränkt. Schauen wir uns dazu zum Beispiel Duschgels an. Eine Marke, zig verschiedene Sorten, kann man das überhaupt so nennen, denn im Prinzip hat man immer wieder das gleiche Duschgel, nur mit einem anderen Duft. Und wenn man sich das mal anschaut, was heutzutage alles für Düfte rauskommen, da merkt man auch sofort, Moment, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Im Prinzip ist es immer wieder dasselbe Produkt, nur man lässt sich irgendeinen idiotischen Namen einfallen, damit man das irgendwie noch verkaufen kann und als neu deklarieren kann. Ich meine, wer braucht denn tatsächlich Cookie, Vanille, Crisp, Braunkohle, Schoko, Leather, Duft im Duschgel. Also das müssen wir sich mal vorstellen. So ein Blödsinn ist ja nur eingeführt worden, damit irgendwelche Menschen denken, okay, ich brauche jetzt mal was Neues, ich brauche Abwechslung. Das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass wir irgendwie ein Mittel brauchen, um unseren Körper zu reinigen. Wer das tatsächlich braucht, ist der Markt. Das ist der Kapitalismus. Wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Also gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als uns irgendein Blödsinn einfallen zu lassen, der die Leute dazu bewegt, im Prinzip immer wieder dasselbe Produkt zu kaufen, nur mit einem anderen Label oder einem anderen Geschmack oder einem anderen Duft. Ein weiteres großartiges Beispiel sind, wie ich finde, Waschmittel. Ich frage mich echt, ähm, wie sehr müssen sich Flecken in 10, 20 Jahren gerade im Haushalt verändert haben, dass man da jedes Jahr oder mehrfach im Jahr ein neues Waschmittel braucht oder produzieren muss. Was für ein Wahnsinns-Bullshit ist das denn bitte? Und ich wirklich... Großes Lob an das Marketing dieser ganzen Unternehmen. Die haben es tatsächlich geschafft, uns beizubringen, dass wir im Prinzip für jede Faser, für jede Klamotte, für jeden Fleck immer wieder ein neues Produkt brauchen. Also es gibt ja Leute, die haben dann zu Hause dann zig Produkte stehen, um ein Kleidungsstück sauber zu bekommen. Das ist Wahnsinn. Und ja, genauso funktioniert das heutzutage nur noch. Ich mache Werbung für immer wieder denselben Müll klatsch da einen neuen Namen drauf oder verändere das ein bisschen, damit ich immer wieder Aufmerksamkeit schaffe, damit ich immer wieder mein Produkt verkaufen kann. Und am besten verkaufe ich noch mehr Produkte, mehr als eins. Ich muss Alternativen schaffen, auch wenn die absolut hirnrissig sind. Hauptsache, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Anteil von dem gesamten Markt als mein Konkurrent. Es muss sich noch gar nicht das einzelne Waschmittel lohnen. Es muss sich auch nicht das einzelne Waschgel lohnen oder Duschgel lohnen. Es reicht schon, wenn ich einfach Alternativen ähm, anbiete, die dann der Kunde einfach im Auge hat und sagt: okay, da kaufe ich vielleicht lieber, da sind 20 Duschgels oder 20, 20 Waschmittel, die haben wahrscheinlich mehr Ahnung davon, also kaufe ich da. So erschaffe ich mir fort oder so schaffe ich Vorteile gegenüber der Konkurrenz, dass das für mich als Mensch überhaupt nichts bringt, dass es diese Produkte uns als Menschheit nicht weiterbringen, dass uns diese Produkte als Gesellschaft nicht weiterbringen, sollte uns allen klar sein. Und das ist eben dieser übertriebene Konsum, diese, diese Überflussgesellschaft, wir hauen da einfach Sachen raus, wir hauen Ressourcen raus, wir hauen Arbeitskräfte raus, für nichts und wieder nichts. Und mit den Beispielen könnte ich einfach so weitermachen. Ich könnte da Beauty-Produkte nennen, äh, Mascara mit geschwungener Bürste, Bambi-Eye-Blödsinn, ähm. Lippenstifte, die dann plötzlich rund sind und nicht mehr als Stift zu erkennen sind, fünfmal so viel kosten und jeder kauft den Scheiß. Also es ist unglaublich, was da auf diesem Markt gerade passiert. Deswegen habe ich mir die Drogerie als Beispiel genommen. Verrückt! Wir hauen da Ressourcen raus, wir hauen da Shampoos raus, in denen Zutaten drin sind, aus irgendeinem Regen, Urwald oder sonst woher, die überhaupt nichts im Haar bringen, die der Haut überhaupt nichts bringen, die die Haut auch gar nicht aufnehmen kann. Scheißegal, wir machen dafür dann Regenwälder kaputt. Hauptsache, die Leute kriegen irgendein Shampoo mit Ginseng, Quinoa, Guarana, sonst was. Das ist absolut pervers. Und das Allerschlimmste ist, dass es Menschen gibt da draußen, die tatsächlich meinen, das wäre Freiheit. Das ist Freiheit. Und ich habe schon ähm, darauf Reaktionen bekommen, auf meine Ideen Ideenkommentare, dass es dann plötzlich hieß, ja dann geh doch nach Afrika, dann kriegst du Ebola und Malaria. Äh, klar. Genau, Afrika ist ein Land und weil ähm, die Leute da nicht irgendwie 20 Duschgels haben, ähm, gibt es da Malaria. Alles klar. Nein, das ist nicht Freiheit. Wir schmeißen Ressourcen weg. Wir schmeißen Dinge weg, die wir vielleicht noch irgendwann mal brauchen. ja? Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ähm, da, da sitzen auch Leute dahinter. Da sitzen Menschen dahinter, die arbeiten da dran. Da sitzen in einem einen Unternehmen Menschen, die versuchen, ein Produkt zu verkaufen. Und im anderen Unternehmen sitzen wieder Menschen, die versuchen, dieses andere Produkte zu verkaufen, was im Prinzip dasselbe ist. Ja, wir schmeißen Arbeitskräfte weg, wir schmeißen Ressourcen weg. Natürlich, wenn wir jetzt an die jetzige Wirtschaft denken, an dieses kapitalistische System, Wachstum, Wachstum, Wachstum, dann äh, muss man mir jetzt natürlich ankreiden. ja, bist, spinnst du denn total? Du kannst doch jetzt nicht die Hälfte der Produkte da absägen. Ähm, da gehen auch die Arbeitsplätze flöten. Wohin mit den Leuten? Ja, das kannst du ja nicht machen genau das ist doch die Krux, genau das ist doch das Problem. Wir haben uns hier eine Welt geschaffen, eine Wirtschaftswelt, die nur ja an Wachstum und Ausbeute interessiert ist. Wir haben uns idiotische Arbeitsplätze geschaffen, die uns als Gesellschaft nicht ein Millimeter weiterbringen. Und auf der anderen ähm, Seite fehlen uns soziale Kräfte, fehlen uns Handwerker. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass die einen, die jetzt da irgendwo im Marketing zum Beispiel arbeiten, nichts gegen das Marketing, ähm, alle dann irgendwie gute ähm, Pflegekräfte wären. Darum geht es nicht. Aber wir leben in einer wirklich verrückten Welt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir würden das tatsächlich alles verbieten, kürzen, limitieren, irgendwelche Kontingente schaffen, ähm, würde eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Umwelt entstehen, in der wir arbeiten und leben würden. Und, und das ist ja auch die Idee dahinter. Und hier sehen wir, dass... Ähm, wenn wir tatsächlich versuchen wollen, Ressourcen zu sparen, CO2 einzusparen, wenn wir diese langen Transportwege vermeiden wollen, eben von so einem Duschgel oder eben von so, so einem Geo zum Beispiel, ähm, dann müssen wir radikal umdenken. Ja, Wir können nicht so lang, so weitermachen und sagen, okay, ähm, scheiß drauf, wir sind da jetzt drin und ähm, jetzt gibt es halt dieses was weiß ich was Shampoo die nächsten 20 Jahre noch, weil irgendeiner kauft es ja. Ähm, und was die Ressourcen angeht, naja, bis halt Schluss ist. Ja, und was ist dann? Was machen wir dann, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, an dem die Ressourcen dann wahnsinnig teuer werden? Dann müssen wir trotzdem gucken, dass wir diese Arbeitskräfte loswerden. Und dann haben wir trotzdem keine Ideen und keine Pläne, wie wir diese Menschen dann auffangen würden. Und gerade deshalb glaube ich, dass wir einen dramatischen und drastischen Wirtschaftsumbruch brauchen. Wenn wir wirklich im angesichts dieses Klimawandels irgendetwas bewegen möchten, dann müssen wir bei der Wirtschaft anfangen. Wir können nicht wieder anfangen, irgendwelche Steuern zu erhöhen oder zu erschaffen und zu sagen, ja, ja, das Geld wird schon irgendwie investiert und dann ist alles gut. Ihr seht ja, also wenn wir so weitermachen, fahren wir irgendwann wirklich radikal gegen die Wand. Und wenn da keiner Pläne hat, dann war es das. Also so sehe ich das zumindest. Und jetzt hätten wir ja noch die Möglichkeit, uns Dinge auszudenken, Pläne auszudenken, wie wir das Ganze tatsächlich ja zumindest lindern könnten, diesen Aufprall, der ja früher oder später kommen wird, weil wir einfach nicht so weitermachen können mit dieser ganzen Überflussgeschichte und alles ist immer verfügbar und wir brauchen noch mehr und wir müssen irgendwelchen Blödsinn produzieren. Das muss aufhören. Das heißt, wir brauchen einen wirklichen Gedankenwandel in dieser Wirtschaft. Und ob das mit der heutigen Politik, mit den heutigen Politikern möglich ist, wage ich stark zu bezweifeln und ich kann mir kaum ausmalen, wie das tatsächlich passieren kann, dieser dramatische, drastische Umbruch. Also dramatisch, ja, so, so stelle ich mir das vor. Wenn jetzt keiner kommt und sagt und auf den Tisch haut und sagt, wir müssen da und da einsparen und wir haben aber konkret die und die Pläne und damit fangen wir das Ganze auf, damit es eben nicht in 20, 30, 40, 50 Jahren einen Riesenkrach gibt und dann vielleicht irgendwelche Kriege über irgendwelche Ressourcen ausbrechen, was wir vielleicht heute hätten vermeiden können. Und ganz wichtig ist mir hier, Wirtschaft ist kein Naturgesetz. Wirtschaft ist nichts, ähm, dem wir uns beugen müssen. Ja, Es ist nichts, was schon immer da war und immer da sein wird und genauso so hat es zu sein. Nein, wir können selbst entscheiden, wie es weitergehen soll. Natürlich ist das jetzt in diesem Stadium wahnsinnig schwierig. Und jede Veränderung, jede Veränderung, egal wo, egal wie, wird irgendjemanden etwas kosten. Den Arbeitsplatz, Geld, was auch immer. Und ich glaube, davor haben wirklich die allermeisten Angst. Gerade in den oberen Etagen irgendwo ähm, die Politik eben und die Wirtschaftsbosse, die Elite, die haben alle Angst, irgendwas zu verlieren. Und deswegen, ja, habe ich die Befürchtung, dass sich da nicht viel ändern wird. Deswegen müssen wir da wirklich radikaler werden, weil anders sehe ich keine Chance. Und deswegen ist das erst der erste Teil meiner Kapitalismuskritikreihe. Es wird noch mehr Teile geben, wo ich euch da noch mal genauer zeige wo wir überall noch Ressourcen verschwenden. Und ich bin absolut der Meinung, wir haben genug für jeden. So viele Menschen, wie wir jetzt im Moment da sind, hätten wir genug für jeden. Wir könnten alle wirklich absolut angenehm leben. Ähm, nur wir müssen mit diesem Überfluss aufhören, mit diesem kapitalistischen Denken, mit diesem, ähm, wir brauchen alles und äh, egal wie viel und wir brauchen Produkte, die wir gar nicht brauchen. Ja, Hauptsache wir wachsen, wachsen, wachsen. Das muss aufhören. Und wenn das nicht aufhört, dann sehe ich schwarz. Vielen Dank, dass ihr es bis hierher durchgehalten habt. Ähm, gerne dürft ihr, wie gesagt, noch meinen Channel abonnieren und das Video liken oder auch disliken. Gerne kommentieren. Ich bin gespannt, was von euch, von eurer Seite so kommt. Ähm, ich lerne gerne neue Dinge dazu. Freut euch auf mein nächstes Video. Da werde ich euch unternehmlich erklären, was mit unserer Lebensmittelbranche alles äh, Verrücktes passiert. Und ähm, ja, wie wir da auch im Überfluss leben und wie wir da auch einsparen können. Bis dahin.